Wie kann man die Antwortoptionen in LIME Survey, die man hier sieht, nebeneinander statt untereinander anzeigen? Dafür gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, die möchte ich in diesem Video kurz zeigen. Zunächst mal habe ich hier die Beispielfrage in der LIME Survey-Umfrage auf den Fragentyp Liste Optionsfelder gesetzt. Das findet sich hier unter Einfachauswahl, dann Liste Optionsfelder. Und wenn man dann hier unten diese Antwortoptionen eingibt, kann man sich die Fragen-Vorschau anschauen. Dann sieht das eben so aus, dass die Antwortoptionen hier so untereinander angezeigt werden. Wenn man das jetzt mal anders haben möchte, nämlich so, dass die Antwortoptionen nebeneinander sind, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten dafür. Die erste Möglichkeit ist, dass man diesen Fragetyp beibehält, das Ganze aber so einstellt, dass es eben auf fünf Spalten verteilt wird. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gehe hier in der Frage, in den Einstellungen zur Anzeige und dort gibt es hier den Punkt Anzahl Spalten. Und wenn ich dort jetzt einfach 5 eintrage, da ich ja fünf Antwortoptionen habe, dann wird es auf fünf Spalten verteilt und somit stehen dann die fünf Antwortoptionen eben nebeneinander. Das können wir uns in der Fragenvorschau einmal anschauen, dann sieht man, dass man die hier, hier nebeneinander stehen hat. Alternativ kann man auch die sogenannten Bootstrap-Buttons nehmen. Dann ist die Darstellung ein bisschen anders vom Design her und dann hat man automatisch die Antwortoptionen nebeneinander. Dafür gehe ich hier bei der Frage wieder auf Bearbeiten, wechsle hier beim Fragentyp innerhalb der Einfachauswahl eine liste optionsfelder die ich bisher hatte hier auf die bootstrap buttons und so wird das ganze dann dargestellt so als grüne button nebeneinander das einmal auswählen und speichern und dann gucken wir uns mal die Fragenvorschau an. dann sieht man das hier so als buttons dargestellt